Willkommen zu einem neuen Teil von Poppy Playtime. Heute haben wir einen Special Guest. Will das hat folgenden Grund. Ich bin nämlich immer da wieder über so einen ziemlichen Schisshase und dann habe ich gedacht, ah, wenn noch jemand dabei ist, dann wird das sicher nicht so schlimm sein. Herzlich willkommen, Jamie. Hallo. Wir haben das Chapter 2, so wie man hier sieht. Es geht weiter mit Poppy Playtime. Ich mache es auch nur für euch, muss ich sagen. Ich würde viel lieber etwas anderes hochladen. Aber man muss schon sagen, vielen Dank für die fast 100 Aufrufe. Ich würde ich sagen, New Game. Ayo. Ayo. Oh Gott. Oh <lacht> Jesus Christ, wow. Ich merke bist Scheiss von den Kindern. Den das es ist nicht <laughs> wow. wow. in den Sie loves watching spielen. Wenn Mommy Longlegs von Playtime Co. Was? Was? Was? Was? Playtime. Oh Ich Nein, ich will es nicht sehen. <lacht> hast du es gesehen? Ich verdecke noch meine Augen. <lacht> oh mein Gott! Du ist aufwachen. <lacht> <lacht> <Hobby> Puppi-Pubel-Blitter. <lacht> Schon nur der Anfang ist auf Qual. <lacht> <Yeah>. <lacht> also, wer nicht weiss, natürlich ich als aktiver Zuschauer weiss nicht, wie es geändert hat. Es hat diese schöne Viterine geöffnet. Oh. Und da ist so eine schöne Puppe drin gehockt. Und der hat ja rausgerissen aus der Existenz. Nein, Puppe hat einfach etwas gesagt und dann ist es dunkel geworden und dann ist es fertig gewesen. Gib mir 5, he? Will ich da jetzt wirklich schauen, woher da alles rumsteht? Und... Ah, da auch nicht. Da der Da da! Links vom Schrank, da. Ah! Ah! Ich? E oh, ja. Yeah. Ach du Scheiße. Lauf auch. Nein! <lacht> <lacht> ah, es ah, wird ja schon nicht passieren. Ich bin weise letzte Woche. Suck. weise letzte Woche. Wird schon nicht passieren. Okay. Merci. Safe. Ich ja, Hey, hier gehen wir gerade aussen. Oh, dran. Ah, tschüss, Tschüssi. <laughs> ja <lacht> <lacht> wieder. Okay, das ist zu. Oh, das ist Ketchup. Das ist Ketchup. Ja, du gehst auf jeden Fall durch. Können wir da durch? Äh nein. Ach, krass, mein Leben. Oh je, mein Name. Hey, wir haben im letzten Teil auch schon schwingen müssen. Oh Gott, halt das Mund, Junge. Wenn du einfach oder den laufst und dann einfach loslassen so. <lacht> Funktioniert super! <lacht> Funktioniert super! Wenn du loslässt einfach. Ah! Ah! Ja. ah <lacht> fast! Ja, ich hey. komme draus! Ja! Ja! ja. ja. Ge wieder geht's schon, mehr. Nein, ich ist gummi, das mal. Aha! Ja, stimmt, es glänzt ein bisschen mehr. Hallo, ist da jemand? Halt, <lacht> rennst du goofy, Alter! <lacht> Does someone need a hug? Oh, von dir nicht. Nein, nein, ist, -Tag, hey, ja, Bye -bye. ist gut, danke. Ja, das ist schon durch. Das schon So. Wow. Wir müssen das Zeug lieber ein bisschen auf die Seite stellen, falls wir hier wieder durchrennen. So. Man. Oh Gott. Bei mir auf den Discord übertragen wird das gerade so derbe gelegt, Alter. Oh. Ach, ich denke, jetzt müssen wir zu dieser Tür zurück. Richtig gut. Elliot Ludwig, ja, ah, ja. Die Tür <lacht> ist längst <nicht> stabil. <lacht> <lacht> <What>? <lacht> okay. <lacht> okay. Okay, ich bin ne? Ach, ich hasse mein Leben. Okay. Ja, ich miss nicht. Ich habe Flashbacks vom letzten Video ne? Ich die Schnurre. Hallo? Also, da oben! Oh. <Gülpfe> <lacht> Alter, wie mir auf die Discord ist das so gut zu halt sehen, Alter. Junge, mein <lacht> jetzt hat gesprengt, Alter. Und wir nehmen einfach mal so an, dass die gerade lebt. Das, das ist schon etwas Spezielles. <lacht> gut, Mann. Lügt die schaut mir nach, die lügt mir nach. Ah, krass, mein Leben. Tja, Alter, Disco, dann halt ich will oh, das so. Ich will das ehrlich gesagt nicht aufmachen da. Weil ich weiß jetzt, jetzt machen du Musst ich den Strom <lacht> einfach machen? Ich nehme jetzt mal an, das ist wie die Türen da oben, wo du so zu dem Gang dort kommst, wo es zu ist halt. Du musst mit der Stromleitung machen. Ah! da Da? Dann... Und dann, da! Ah! Ah, jetzt! Oh, hm. oh Gott, sie applaudiert. Äh, applaudiert. There so oh, das... das ist aber ist auf der Polar Okay, Ja, <t> <laughs> Jetzt gehört man sie plötzlich. Ach Gott. Gehört sie überall. Oh Gott. Oh! <lacht> Junge, du machst mir Angst! <lacht> Come on. Vor allem ist sie ist so richtig gut beleuchtet, auch Farbkontur, alles super. Was muss ich machen? Äh, wieder rufen. Ja, und jetzt? Ruf wieder. Die chillst da drunter, alles gut. Hey, I'm ja, das ist mir eigentlich egal. Ja, dann wäre es eigentlich auch recht egal. Hm. Kannst du deine Lippen einmal bewegen, wenn du nicht redest? Ich Gott, halt deine Schnurren, du! Aaaaaaah, Jamie! Oh, du selber! Jamie, Jetzt kannst du das nächste Mal nicht, mehr. du einfach auf mich! Du! Also, also nein, sorry, also, also es geht leider. Weisst, wegen, wege, also... Nein, sorry, nicht, nein. Ja dann, was wir mit Wow, first try! First try, Alter! Ist das eine ein paar Türen. Ey, mal ruhig! Ah oh, ja, dann! <lacht> ich glaube nicht, dass ich da rein will. Doch, doch, komm mal auf. Okay, direkt reinspringen, da ist das Loch sehr Los! Los! <lacht> Egal. Einfach rennen. Einfach reinspringen, let's go. Sonst sch schnappt sie dich safe vor der Seite. Das du, Ich ah. Listen. I'm going to oh. <lacht> <lacht> Ich hätte... Ich hätte... Ich, ich, ich, ich glaube, man hätte das auch dazu schauen, ja. <lacht> Ja, man sollte halt jetzt ich nur ich finde, wirklich... das egal, schön, egal, egal, <lacht> egal, so. Ah, da ist ja die links. Oh, da ist. ist Sasometra. Äh, also. Wenn jetzt da... Ah. Okay. Nein. <lacht> Anscheinend hat das nicht gehabt. Ah, da geht die Wand auf. Das heißt du musst auf der anderen Seite stehen Nein, nicht so auf der anderen Seite, sondern auf der anderen. So. Du nein, du musst durch, durch um einen blauen Pfosten, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach so dort. Also links vom Pfosten musst du durchschießen. Ja. Über die linke Hand nicht. Oder die rechte. alles gemacht. Nein, nein. Jetzt einfach hier. Nicht den Pfosten berühren. An dem vorbeilaufen und inspirieren. Ja. Oh nein, jetzt musst du aber an der anderen Seite vorbei. Das heisst, von der anderen Seite kommen. Ja, darum Ja. Da. dann. Da rum. Dann umher rumlaufen. Weiter hinteren. Ah ja, so rum. Nein, nein. Kacken musst du auch noch nicht. Ja, <lacht> da. Jo. Dann würde von der anderen Seite herumgehen. Andere Seite herumgehen. Dann einfach hinteren. Auf die andere Seite latschen. Da rüber. Ja, weiter, weiter, weiter. Und jetzt durchhauen. Ja. Yeah. Ah. Ah. Maschine. Da mal du anlaufen. Ah ja, logisch. Sensoren, wie ist das? Jamie, ich will. Jamie, ich will nicht, du Angst! Ey, ich, ich hab voll Bock, ich hab voll Bock. Ich hab Bock, ja. Ich hab Bock. Weißt du, man sagt Decke nicht einmal? Das kann ja nicht gut bedeuten, Mann. Fuck, wo hängt die Lampe dran, Alter? Wieso ist der Ton... Jetzt ist es ruhig. Oh Gott. Oh nein. Es ist ja lange gegangen, <lacht> wenn du reinlausst, für die Musik, als geht der Hintergrund raus weg. Das ist. Das dümmste in einem Spiel oder in einem Film, wenn, nichts mehr, wenn du nichts mehr hörst. Ich habe schon so Filme geschaut, Horrorfilm Das ist das blödste. Ja, so also, der Reindahl. <lacht> Warte oh, mal, ob du bei den bist. Komm, komm, komm, komm, komm. Ja! Es okay, sind Okay, wir sind nicht gestorben. Ich wette jetzt wenn oder so. kommt wette, ich komm jetzt von wette, die kommt jetzt von der Decke. <lacht> <lacht> da! Nein! Oh. oh Gott! Ich nehme noch irgendwo? Ist das eine Die Führer Ich die, <lacht> <lacht> die, die genauer anschauen. Nein, ich eigentlich nicht. Oh, die sieht doch nett aus. Bist du die Freundin vom Hoogie Woogie? Ja, wahrscheinlich. Nicht. Hm. It will be just like old times. Mm. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, baby. Uh -huh. Or you're going to have so much fun. Head to musical memory and mommy will get things started. Oh God. Obey the go me and Well, ja, ist du mir jenseits? Das mir ein Regal, Hauptsache ich stirb. Äh, sagen. Ja, okay, aber wird, uh, aber wird, ja, in der nächsten Folge gehen wir da rein. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen. Lasst ein Abbot da, falls ihr noch nicht gemacht habt. Um, Jamie, tschüss. 100 sind die Special Konto und tschüss. Ja, tschüss, vorbei. I like you. I walk